Das Mädchen hat gesagt, jemand wollte ihm die Schuld in die Schuhe schieben. Das ist so ein Ausdruck unter den Menschen. Das heißt, jemand, der etwas Böses getan hat, dreht es so hin, dass ein anderer nachher als der das Schuldige dasteht. Ach, gibt's denn sowas? Etwas ähnliches hast du ja vorhin auch versucht. Indem du Waldemar einen der Ringe angeboten hast, hast du ihm einen Teil deiner Schuld in die Schuhe geschoben. Sei ehrlich, du wolltest dich damit entlasten, nicht wahr? Das ist gemein! Aber, äh, nein, ich habe doch gar keine Schuhe. Ja, Waldemar, mit Schuhen, das wäre lustig. Aber Schuld auf einen anderen Schieben ist gar nicht lustig. Das Aber ist etwas sehr Ernstes. Aber Gräfin, warum sagen die Menschen das ausgerechnet in die Schuhe schieben? Ich weiß es nicht. Das hat sich eben so eingebürgert. Vielleicht hängt es damit zusammen dass die Menschen sich früher manchmal Erbsen in die Schuhe getan haben. Das tat ihnen dann beim Gehen weh. Sie meinten, sie könnten ihre Schuld abtragen, wenn sie sich selbst Schmerzen zufügten. Erbsen in die Schuhe? Aber äh, da hat doch keiner was von. Eben. Aber sie dachten, wenn sie gegen Gott gesündigt haben, würden sie Gott versöhnen, wenn sie sich selber quälen. Ach, das ist natürlich Unsinn. Gott vergibt den Menschen ihre Schuld gern. Nun müssen sie auch dazu stehen. Sie bekennen, statt sie anderen in die Schuhe zu schieben. Ich glaube, manchmal sind die Menschen ziemlich kompliziert. Da magst du recht, haben. Übrigens, wisst ihr auch, warum Gott den Menschen gern vergibt? Nein. Erzählen Sie. Weil Gott einmal zu einem Menschen geworden ist. Er hat keine Sünde getan. Aber die Menschen haben ihm alle Schuld in die Schuhe geschoben. Er hat ihnen das erlaubt. Er hat die Schuld auf sich genommen. Dafür musste er leiden. Nun ist die Strafe schon geschehen. Und wenn die Menschen Gott bitten, ihre Schuld wegzunehmen, sagt er, sie ist schon weg.